Was Sie als erstes machen müssen, wenn Ihr Partner Sie ärgert, sage ich gleich. Aber um es verständlicher zu machen, muss ich etwas erklären. Wenn Sie jetzt äh, auf Ihr Handy schauen oder, oder gleich hochschauen, damit Sie beim Gehen nicht stolpern, immer gehen Sie ganz selbstverständlich davon aus, dass Sie alles sehen, was in Ihrem Blickfeld ist. Tatsächlich ist das eine Illusion. Sie ist die logische Folge von der einfachen Tatsache, dass sie nicht sehen, was sie nicht sehen. Denn um zu sehen, dass sie etwas nicht sehen, müssen sie ja erst einmal wissen, dass es noch etwas gibt, was sie nicht sehen. Na, logisch. Tatsächlich hat man ganz objektiv gemessen, dass von den ungefähr 11 Millionen Informationen, die wir jeden Moment aufnehmen, wir nur 40 davon bewusst wahrnehmen. Das ist natürlich gut so, damit wir nicht überflutet werden von Informationen. Wir treffen also eine Auslese. Wenn Sie sich von Ihrem Partner geärgert fühlen und davon überzeugt sind, alle Fakten zu kennen, die Sie zu Ihrem Ärgergefühl führen, sollten Sie diese Überzeugung in Frage stellen. Vielleicht gibt es noch Aspekte, die nicht in Ihrem Blickfeld waren, die das Verhalten des Partners weniger ärgerlich machen würden, Deshalb ist das schlechteste Verhalten, den Partner reflexhaft anzublaffen, wenn man sich übernärgert. Und das beste Verhalten, wenn man sich schlau macht. Ob es nicht vielleicht doch noch Aspekte gibt, außer der kleinen Auslese von 40, die man im ersten Augenblick nicht wahrgenommen hat.